Willkommen zurück zu Friday Night Funkin! Das ist nicht lange her, dass die letzte Folge rauskam, aber ich dachte mir einfach, ich habe richtig Bock aufs Game und deshalb spielen wir das außerhalb eines Freitagabends. Einfach, weil ich richtig Bock habe. Sieht so sieht's aus. So, und es wird uns Zeit, endlich mal Week 4 zu machen. Mommy must murder. Jetzt mal schon, man muss gegen die Mutter kämpfen. Week 1 haben wir ja gegen den Vater gekämpft, der die dearest. Und du jetzt gegen die Mutter. Let's go! Das war gerade kurzer lag, sorry. Okay. Bin gespannt, was auf mich zukommt. Warte, sind wir auf einem Auto? <lacht> Der Background mit diesem zu mit Dämonen oder was das sind. Okay. Bisher geht's doch klar. Bisher? Oh! Ja, jetzt, wo ich sage, wird es ein bisschen schwerer, aber das Kiel geht hin, yeah. Und ich hatte ein bisschen die Angst gehabt, dass wir die... Oh, ein bisschen weniger reden, ein bisschen mehr schwitzen. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass mir die zukünftigen Lieder in dem Spiel nicht mehr so gefallen werden. Aber ich muss sagen, dieses Lied lässt mich nicht entsticht. Ich, ich bin so lustig. Sind wir gerade auf dem Auto? Weil wir sind ja, wir ja höher als sonst. Ich kann es halt nicht richtig sehen, weil ich auf die Noten laufen muss. Aber wir haben noch ein bisschen gespielt. Wie gesagt, ich hatte einfach richtig Bock auf das Game. Ich habe nicht einfach ein bisschen aufscreen aufgespielt. Und jetzt auch wieder eine neue Folge. Nur so alt bär bär okay. Auch natürlich, weil ich Bock. Okay, okay. Es läuft halt viel besser als ich äh, dachte. Und das war sein Lied. Warte, stehen wir auf. <lacht> da unten ist doch so ein äh, Kopf von diesem Typen im Hintergrund. <lacht> cool. So, nächstes Lied. Es gibt immer drei Lieder, soweit ich weiß. In jedem. Nur halt bei Week 2 gibt es nur zwei. Und ich mag die Mutter irgendwie. Also die sieht schon ziemlich bedrohlich aus. Ich dachte, der Vater sieht bedrohlich aus mit ja, mit einem Schabern, aber sie sieht auch schon ziemlich bedrohlich aus. Okay. Die ist mir bisher eigentlich ziemlich einfach. Was heißt einfach? Also, die kriege ich auf jeden Fall hin. Das ist so mein Level. Jeder hat noch so seine eigene Level von Schwierigkeit. Und das hier ist so meine Level von Schwierigkeit. Das, Das, das gefällt mir. Das macht Spaß. Hoffentlich bin ich laut genug, ich weiß nicht, wie laut der Soundrad ist, aber oh shit, das war ich bisschen. Aber ich hoffe, der ist okay. Also der Sounddruck ist auf jeden Fall nicht schlecht bei ihr. Oh Gott, jetzt struggle ich. Oh Gott, oh Gott, da habe ich mich Oh, jetzt wieder oh. okay Yeah Okay, das ist auf jeden Fall nice Hätte ich doppelt drücken müssen Egal Yeah <lacht> Geiler Hintergrund, das sieht echt schön aus. Aber wie kommt es zu dieser Situation überhaupt? Wie kommt es zu dieser Situation? Egal. Letztes Lied! Oh shit! Jetzt geht's hier ab! Jetzt gefällt mir das Lied. Das gefällt mir glaube ich am meisten von den ja, yeah. ja, da geht es auch richtig ab. Oh, wow! Chill! Oh. Was ist das? Oh. Okay, jetzt geht es richtig ab. Und Musik ist bei mir gerade richtig laut, aber. Ich hoffe, das passt für euch trotzdem. Oh Gott, das wird so ein bisschen schwer. Aber ich bin deshalb auch bei der Grad. Das wird fast richtig ausrastet. Stüdelit, Stüdelit. Oh Gott, das kenn ich überhaupt nicht. Oh Gott, das freut mich. die Musik geht ab. Die Musik. Oh, ja, die Musik geht, geht ab. ab, ab, ab, ab, ab, ab, ab. biubau bau Bom. Oh Gott Bisschen weniger reden, mehr schwitzen Okay, das zieht ich. Ah, das war oben, nicht unten Okay Yeah. okay, okay, der ging ja eigentlich noch voll auf normal, das, das ging ja noch voll, wollen wir mal auf hart versuchen, ich denke wir versuchen mal Mami Must Murder auf hart, ich will mal sehen wie schwer das wird, das gehen wir vielleicht noch hin ja. Und ich will vorher vorab nochmal sagen, dass die Folgen ein bisschen kürzer werden, weil es einfach nicht mehr so viel zu zeigen gibt und ich will eine eigene Videopart aufsparen. Ich hoffe, das könnte man verstehen. Okay. Okay, da habe ich richtig gut aufgeholt, aber ich kann euch wirklich nur sagen, dass die langen Noten wirklich ein Segen sind in diesem Spiel. Ohne diese langen Noten hätte ich nicht mal zu so weit kommen können. Und da kann mir auch jeder zustimmen. Die sind halt so richtig, so krass gut in diesem Spiel. Du kannst du egal so opferkacken, wie du willst, also eine Stelle in dem Lied gibt, wo es halt viele lange Noten gibt. Da kannst du auch noch richtig aufholen. Also die, das, die Mutter, Mommy Must Murder, Week 4, finde ich definitiv besser als die anderen Weeks. Na gut, obwohl, ich glaube, am meisten bisher gefällt mir doch noch Daddy Dearest Keine Ahnung. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen schlecht sind. Das ist ja nur Preferenzen. Die anderen sind ja trotzdem noch gut. Leute nicht so gut. Okay, das erste haben wir. Es kommen noch zwei, also nicht zu so früh, Freund Mike. 3, 2, 1, go! Und jetzt aufpassen! Okay, fast perfekt! Da ich glaube, ich muss ein bisschen gezwackelt. Aber das war schon... Was sage ich euch? Die oh Gott, die langen Noten sind gut, aber ich verscheiße das gerade wieder. Oh Gott, ich hau wieder alles raus. Okay, viele lange Noten, das gefällt mir. Okay. Ein wie soll das Drei Liter werden? Oh nein, da habe ich mich vertan. Oh, jetzt kriegt sie mich. Jetzt kriegt sie mich. Oh, no. Oh, das war so schlecht gerade. Komm schon. Ich bin schon so weit im Song drin. Jetzt nicht aufgeben. Ja, lange Noten. Genau das, was ich brauche. Ja, genau. Yeah. Oh, yeah. Das ist genau, was ich brauche. Baba. Bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, yes! Okay, <lacht> jetzt noch das dritte Lied. Ich habe das Gefühl, week 4 ist bisher am längsten. Und mein Spiel hängt. Oh, ich hatte ich gerade Angst. Alter. Three, two, one, Spiel habe manchmal ein paar Performance-Issues. Okay, jetzt geht's ja ab. Aber ich habe schon erwartet. Leck. Ja, wie lang, wie lang? Ich die lang. Ah, das war schlecht. Oh, das ist richtig schlecht. Ich sterbe. Ich werde sterben. Holy, das ist schwer. Nein! Was ist das denn bitte? Komm Mike, schränk dich doch einfach an. Das ist doch nicht so schwer. Denk mich so an. Das kann ich nicht. Ne. Der Lack hat's mir schon gesagt, ich bin dead. Äh, äh, äh, äh. Okay. Second try. Was soll ich denn bei dem Dule, Dule, Dule Was soll ich da dann bitte machen? Ja, es geht das. Das ist genau das. Das kann ich nicht. Was soll ich da machen? Ich verstehe das Perlan nicht. Was ist das Perlan? Was ist das Muster? Ah! ah. Ich bin jetzt schon tot, Alter. Was ne Scheiße. Oh, jetzt geht's los. Ich glaube unten, oben rechts ist es, oder? Du da du Unten, oben rechts. Okay. Okay, das ist gut, das geht's gut. Das wird viel besser als vorher. Okay. Okay, das ist scheiße. Das ist scheiße. Oh Gott. Oh, ich da viel mehr Leben als vorher. Oh, da bin ich Jetzt geht's was. Na, oben und rechts! Nein! Boy shit! Boah, das war nicht so laut. Das Grad stehe einfach runtergefallen von der, vom dem Fenster. So, jetzt lebe ich richtig weit vorne, aber... Oh mein Gott, ich lebe! Oh mein Gott! Jetzt nicht verkacken, jetzt nicht verkacken! Huh! Jetzt noch weiter! Ich bin tot! <lacht> So, bei dieser Stelle Ich habe rausgefunden, man kann zwischendrin einfach pausieren Oh fuck, nein, das habe ich nicht gewollt Okay So, bei dieser Stelle, ich werde pausieren Oben, rechts, unten Wie, wie mache ich das? Das kriege ich nicht mehr Sinn Komm, jetzt passiert ist einfach mitten drin Jetzt passiert's ich hab's gemacht, ich hab's genauso gemacht. Oben, oben, oben rechts, unten. Das soll für den lauten Lärm. Bei mir vom Fenster ist einfach Schneebrock wurde Gefallen. Das ist so unfair. Was ist das für eine Scheiße? Wie geht man das hin? Das geht man nicht hin. Das kann man menschlich nicht schaffen. Das kann man nicht menschlich schaffen. Was ist das für eine Scheiße? Warum? Ich hab gedrückt, ich hab's nur so getroffen, erzählt nicht. Erzähl aber nicht. Oh. Ich bin dort, ich bin dort. Hä? Ich hab's, ich hab getroffen. Hä? Also ich wusste sowieso, dass ich tot bin, aber das, das war jetzt schon ein bisschen scheiße. Oh, oh, nein! Mein Herz ist auf 180. Nein! Willkommen zurück zu Friday Night Funkin'! Ich denke, wir versuchen mal Mami Must Murder auf Heart. Yeah. No.